Hey hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video ja, werde ich dir verraten, wie du automatisiert neue Vertriebspartner ja rekrutierst. Zunächst mal ist es wichtig, wenn du ähm, automatisiert ähm, neue Kunden, neue Vertriebspartner gewinnen willst. Dann ist es zunächst mal wichtig, das ist der erste Schritt, dass du irgendwie auf dich aufmerksam machst. Weil wenn keiner von dir weiß, dann kann auch automatisiert nichts passieren ja so das heißt das kannst du auf zwei Wegen machen einmal du kannst bezahlt dir also du kannst dir die Reichweite die Aufmerksamkeit die kannst du dir erkaufen oder du kannst die indem du Zeit einsetzt ja kannst du die aufbauen ja das eine indem du dir das erkaufst, du ahnst es schon, es wäre zum Beispiel Werbeanzeigen. Du schaltest bezahlte Werbung und leidest dann auf eine sogenannte Landingpage weiter, wo die Person ihre Kontaktdaten hinterlassen kann, weitere Infos anfordern kann, ja um sie dann weiter zu bearbeiten. Oder du gehst halt eben den Weg, investierst Zeit und ähm, baust dir zum Beispiel einen Blog auf einen YouTube-Kanal äh, nutzt Social Media Marketing ja ähm, und da wenn du wenn du es richtig machst ja und ähm, es kontinuierlich machst und in gewissen Zeitraum bereit bist da auch ähm, auf Ergebnisse zu verzichten und zu warten ja weil es kann halt einfach auch mal länger dauern dann ähm, kannst du auch über die organische Suche bei YouTube bei Google ähm, oder anderen Suchmaschinen dann gefunden werden Beispiel wenn du heute einen Blogartikel erstellst, der relativ gut in den Suchergebnissen rankt, ja, dann bringt er dir ähm, Tag für Tag neue Besucher. Und ähm, solange dir halt gut rankt, kann das über Jahre gehen. Ja, dass du regelmäßig mit neuen ähm, Besuchern ähm, auf deiner webseite rechnen kannst und diese dann äh, zu Interessenten dann werden können. Ja, ähm, wie gesagt, kann aber auch länger dauern. Der schnellste Weg ist immer, wenn du Geld investierst, ja, weil dann hast du sofort den Track auf der jeweiligen webseite ansonsten musst du dir das ganze halt eben erst aufbauen der vorteil ist aber mal angenommen du hättest ähm, 100 äh, youtube videos und jedes video würde dir nur einen äh, lied also eine e-mail eintragung also eine eintragung in deine e mail liste bringen dann wären das 100 eintragungen am tag ja und wenn du eine quote hast von zehn äh, Prozent, also ähm, wo bei dir dann Vertriebspartner werden, dann wären es zehn Vertriebspartner pro Tag in der Rechnung. In der Praxis ist es dann vielleicht ein bis drei Prozent. Ja, dann hättest du bei 100 Leads pro Tag ein bis drei Teampartneranbindungen. Ja. So, das ist jetzt aber nur mal so die Grundlage. Das heißt, du musst in der Lage sein, Reichweite und Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen. Entweder indem du ähm, bezahlte, ähm, indem du dafür bezahlst oder indem du Zeit investierst und dir eben ein gewisses, ne, eine gewisse Reichweite halt aufbaust. Das eine, liefert dir halt sofort Besucherströme, das andere über einen gewissen Zeitraum, aber dafür halt auch konstant, selbst wenn du keine Werbung äh, schaltest oder keinen bezahlten Traffic schaltest. Optimal ist natürlich immer beides zu tun, ja, weil ähm, warum sollst du auf ähm, verschiedene Trafficquellen äh, verzichten, ja? so dann brauchst du ähm, eine Landingpage, eine lead capture page ja das ist eine seite wo ein ziel verfolgt nämlich ähm, den besucher neugierig zu machen so ähm, dass er äh, bereit ist seine kontaktdaten zu hinterlassen im regelfall ist es die e mail adresse er trägt sich dann dort ein und ähm, wird dann via e mail marketing quasi ähm, ja weiter qualifiziert ja so, das kann ähm, eine Problemlösung sein, die du auf der Landingpage anbietest. Das kann ein, ein, ein PDF sein, das kann ein Videokurs sein, das kann ähm, eine kostenlose Beratungssession sein. Wie auch immer wichtig ist, es sollte halt ähm, ein Anliegen des Besuchers quasi ansprechen und ein Problem für ihn dann halt lösen. Das heißt, dass wenn die Person, die muss ja einen Anreiz haben, sich überhaupt einzutragen, ja, und dementsprechend musst du halt was anbieten, dass, dass du eine Lösung anbietest für zum Beispiel ein Problem, was die Person hat, ja. So, dann brauchst du einen Autoresponder, der also ein E-Mail-Marketing-Software, die in der Lage ist, automatisiert nachrichten zu versenden so dass jeder interessent der sich einträgt automatisch vorqualifiziert wird oder dass wenn eine person irgendeine aktion ausführt dass dann eine gewisse e mail sequenz einfach startet ja so und dann das einzige was dann noch dazu kommt ist dass du ähm, kontinuität brauchst diese dinge zu tun ja also wenn du 100 youtube videos haben willst die dir jeweils ein ähm, lied pro tag generieren ja natürlich können das auch in der praxis sieht es dann anders aus in der praxis generiert halt ein video mehr ein anderes wird dafür gar nicht gut gerankt wie auch immer ähm, dann ähm, dann brauchst du da Kontinuität. Du brauchst Disziplin, Fleiß, das auch dann tagtäglich eben halt zu tun. Ja, bei bezahlter Werbeanzeige, wenn du das, wenn du dir quasi den Traffic kaufst, dann brauchst du halt die Kontinuität, regelmäßig Geld zu investieren. Wenn du nur zwei, drei Tage Geld investierst, wird's auch nichts. Ja, also von daher wichtig Kontinuität immer das A und O. Und was du lernen muss ist oder lernen darfst ist wie du mit den menschen halt kommunizierst. ja ähm, auch hier lerne ich nie aus ja ich bin da immer dran mich auch weiter zu verbessern ähm, kommunikation ist das wichtigste Gerade im internet ist es wichtig dass du weißt wie baust du eine sales page auf wie baust du ähm, ja deine lead capture page auf so dass diese auch halt ergebnisse ähm, ja erzielen kann ja ähm, da gibt es ähm, verschiedene ähm, herangehensweise es wird jetzt aber den rahmen dieses dieses videos ähm, sprengen ähm, und da gibt es auch genug videos hier auf youtube und hier auch auf meinem kanal habe ich schon über diese themen äh, mehrfach gesprochen ähm, also wichtig ist fast noch mal zusammen wenn du automatisiert neue partner und kunden gewinnen willst dann brauchst du eine Landingpage. du brauchst ein e mail marketing system hier solltest du auch nicht sparen ja weil ähm, ja das ist äh, das die die Hauptwerkzeuge ja die du brauchst und ähm, ich zum Beispiel ich kenne keinen Schreiner der sich einen Hammer kauft der dann nach drei viermal hämmern kaputt geht ja sondern die geben sehr sehr viel Geld für gutes Werkzeug aus und das solltest du ja in diesem Bereich auch machen dann ist wichtig dass du dir die Reichweite aufbaust entweder ähm, organisch dass du über Suchmaschinen gefunden wirst oder über die YouTube Suche gefunden wirst ähm, oder dass du dir eben diese Reichweite erkaufst, indem du zum Beispiel bezahlte Werbeanzeigen schaltest. Dann ist wichtig Kontinuität, dass du diese Aktivitäten kontinuierlich äh, über einen sehr, sehr langen Zeitraum am besten immer durchführst und dass du weißt, wie du auf den jeweiligen Webseiten ähm, deine Zielgruppe ansprichst, dass du weißt, wer, sind dein, wer ist dein idealer Kunde und welches Problem hat er und welches Problem kannst du für ihn lösen und das eben halt kommunizierst, so dass die Person überhaupt auch einen Anreiz hat, ja, sich in deinen Verteiler einzutragen, ja. Okay, das soll es jetzt ähm, für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ähm, ich konnte dir ein paar Ideen, ein paar Anregungen zu diesem Thema ähm, mitteilen. Natürlich ähm, auch hier ähm, in acht Minuten kannst du nicht ähm, komplett in die Tiefe gehen. Wenn du noch Anregungen hast, Anmerkungen, Fragen etc., nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Wenn das Ganze für dich interessant war, dann teilst doch auch gerne mit deinem Netzwerk. Ja, du weißt nie, für wen es in deinem Netzwerk interessant ist. Ähm, abonnier den Kanal, dass du keine äh, neuen Videos mehr verpasst. In diesem Sinne maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Ja, wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.